Hier endet die Geschichte von Mike und Pika. Aber nicht die von Team Epic. Es gibt noch viele Aufträge zu erfüllen. Ein neues Abenteuer steht bevor. Die legendären Pokémon werden in Erscheinung treten. Lass ihr das nicht entgehen. Werden wir nicht. Werden wir definitiv nicht. Dank des heldenhaften Einsatzes von Mike und Pika.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 Guten Morgen, Mike! Bist du gerade erst aufgewacht? Ich war vorhin bei der Pelipa post Am Infobrett sind immer noch Rettungsaufträge ausgeschrieben. Auch wenn es friedlicher geworden ist, Pokémon benötigen weiterhin unsere Hilfe. Mike, lass uns auch in Zukunft unser Bestes als Retterteam geben. Das werden wir, Pika. <lacht> Gott. Mike! Oh, hallo Raupi in was ist denn los? Was verrücktes mit Snubbel? Wie meinst du das? Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Er hat sich total verändert. Das sollten wir uns mal näher ansehen, Mike. Das stimmt. Und oh, Leute, das wird euch gefallen, was jetzt passiert. Oh, da ist der Simsela. Da. Okay, das ist... Äh, Normal ist noch nicht da, oder? Ich weiß gerade nicht. Hallo, sag mal, hast du zurück Snoobl gesehen? Wir haben gehört, ihm soll etwas verrücktes zugeschossen sein. Ich bin Snubbel. Was? Du bist Snubbull? Aber du siehst ganz anders aus als sonst. Ich verstehe es auch nicht ganz. Ich bin runter in diese Höhle gegangen und plötzlich... Welche Höhle? Sie war plötzlich einfach da. Gleich da vorne, seht ihr sie? Ja. Und da bist du also hineingegangen? Ja. Und als ich wieder rauskam, sah ich so aus. Snubbull hat sich entwickelt. Entwickelt? Was meinst du damit?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 da ist das Gleichgewicht wiederhergestellt und dadurch wurde der Eingang zu dieser Höhle geöffnet. Will ich mich wenn ich dann oh, ich will mich so schnell wie möglich zu Smetpo entwickeln. Ah, Augenblick mal! Ich weiß noch gar nicht, ob mir das überhaupt gefällt. Mein süßes, kleines Gesicht ist doch ganz grob geworden. Eine Entwicklung ist nichts Schlechtes, denn es veränderten sich dadurch nicht nur das äußere Erscheinungsbild, man kann dann auch andere Attacken erlernen. Einige von ihnen sind besonders stark. Oh, wirklich? Ich kann vielleicht starke Attacken erlernen? Das ist ja großartig. Ich will mich sofort entwickeln. Ich will ganz schnell zu Smetbo werden. Ich auch. Können wir uns auch entwickeln, wenn wir in die Höhle gehen? Ja, aber nur, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Mike, lass uns an der, Höh an uns der Höhle einen Besuch abstatten, wenn du soweit bist. Ja, aber du weißt schon, Pika, du brauchst einen Donnerstein. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Oh, ich will mich so schnell wie möglich das Map entwickeln. Yes, muss ich muss so wie ich darf können werden. Ich kann jetzt vielleicht Attacken lernen, die aufgehängt. Ich vermute, dass diese Höhle ein Ort ist, an dem die Entwicklung möglich ist. Wenn ihr euch entwickeln wollt, solltet ihr die Höhle betreten. Bedenkt aber bitte, dass eine Entwicklung nicht rückgängig gemacht werden kann. Überlegt jetzt also euch gut, bevor ihr diesen Schritt parkt Warum sollten wir es nicht tun? Es gibt keinen Grund. Wer hätte gedacht, dass hier so plötzlich eine Höhle entstehen würde? Seit geraumer Zeit blieb hier stets alles unverändert. Überraschungen kommen wohl immer dann, wenn man nicht mit ihnen gerechnet. Ja, das sind ja auch Überraschungen. Gehen wir mal rein. Hast ist ja richtig cool gemacht. Original sah das hier etwas langweiliger aus. Von irgendwoher dringt eine Stimme. Ihr, die ihr erwacht seid, dies ist die Glitzerhöhle. Möchtet ihr euch entwickeln? Yes! Oder? Warte? Erklärung. Manche Pokémon sind in der Lage sich zu entwickeln. Durch eine Entwicklung ändert sich Gestalt und Statuswerte des Pokémon. Manchmal ändert sich sogar der Typ und es können neue Attacken erlernt werden. Pokémon können sich hier entwickeln, wenn sie gewisse Bedingungen erfüllen. Diese unterscheiden sich je nach Pokémon. Manche Pokémon müssen einen bestimmten Level erreichen. Andere benötigen das Item Entwicklungsgeode. Dieses kannst du in schwierigen Dungeons finden, entweder in den dortigen Läden oder auf der tiefsten Ebene. Okay, das ist neu. Finde ich aber besser so, dass es nur einen Einwicklungsstein gibt. Das ist cool, das finde ich gut. Hat sich ein Pokémon erst einmal entwickelt, kann es seine ursprüngliche Entwicklungsstufe nicht mehr zurückerlangen. Eine Entwicklung will daher gut überlegt sein. Das sagen die nur, falls man falls sich Kinder aufregen? Hey, wo ist mein süßes kleines Pikachu hin? Ich Warum höre ich auf einmal ein Raichu? Und ich mag keinen Raichu! Oder wie sowas, ja. Ich liebe Raichu. Ähm, nochmal gesagt. möchte ihr euch entwickeln? Yes. Ich will mich entwickeln. Und so. Mike möchte sich also zu Knoss entwickeln. Yes! Es ist nicht möglich zur ursprünglichen Entwicklungsstufe zurückzukehren. Let's go. Das Retterteam-Halstuch geht bei der Entwicklung verloren. Oh nein. Die haben die Sprites nicht geändert. Oh, wie schade. Na, ja, ganz ehrlich. Gelb steht dir... Äh, gelb ist zwar eine okay Farbe. Aber damals mit grün. Das ist besser aus. Ihr, die ihr erwacht seid. Euer Potenzial kommt nun zur Entfaltung. Die Erscheinung von Mike verändert sich. Mike hat sich von dieser Sam zu dieser Knosp entwickelt. Einen neuen Namen geben. Nein. Ich bin immer noch derselbe. Yes, weiter. Oh, ich sehe so cool aus. So, BEEP! Du hast sehr viel geholfen. Zu Magneton. Ja. Ja. Die Erscheinung von Beep verändert sich. Beep hat sich von Magnetilo zu Magneton entwickelt. Das jetzt heißt irgendwie ein paar äh, zu viele Polygone, aber es passt schon. Oh, sieht das cool aus, Mensch. So, wie können wir noch entwickeln? Oh, guckt euch das an, ey. Ist das nicht cool? Warte mal. Ach so, jetzt verstehe ich es. Okay. Ne, die, die nicht die Bedingungen haben, können sich hier nicht weiterentwickeln. Aber ansonsten wäre es eigentlich möglich. Okay, äh. Wollen wir noch mehr entwickeln? Ich könnte mich direkt weiterentwickeln, Leute. Aber. Ich möchte das noch nicht. Ich möchte das noch nicht. Ich bleib erstmal ein wenig Knoss. Und dann irgendwann, wenn ich Bock dazu hab, vielleicht zu dieser Floor. Also jetzt noch nicht. So. Was ich mit anderen mache, das weiß ich noch nicht, aber ich lasse ja erstmal noch. Pikachu braucht diesen... Entwicklung... Vier entwicklungs oder? Okay, das ist doch nicht so toll. Da muss ich mal gucken, wie ich die bekomme. Oh Gott. Aber dann dafür muss aber dein Raichu richtig gut sein, du. Okay, reicht fürs Erste. Kommt wieder, wenn ihr euch entwickeln möchtet. Okay. Und da bin ich. Guckt mich an. Du, du, du, du, du, du. Okay, was sagt ihr sagt immer das gleiche sagt ihr nicht irgendwas dazu, was ich mich entwickelt habe Nein, die sagen irgendwie nichts dazu Mein Halszug ist leider weg. Ich bin schade, dass sie von den Starterentwicklungen die Halszugtücher nicht weg weitergemacht haben, aber egal Okay Na, gibt's hier da nicht, okay ähm, ich würde sagen, ich mache einen kurzen Schnitt und dann geht's mit der Folge gleich für euch weiter. Und so, da sind wir wieder. Für, für euch waren es nur ein paar Sekunden, doch für mich waren es mehrere Tage. Und ähm, ich habe tatsächlich vergessen, mit wem wir geredet haben und mit wem noch nicht. Hey, Magetinos! danke. Biep, beep, Ura, einfach, klasse. Yeah, wir feiern hier immer noch ab, denn wir haben ja... Äh, ich tue, das eine neue Folge. Ja, wir wissen, was passiert ist. Ähm... Ich bin überlegen, was wollen wir denn mal machen? Luak, was wollen wir denn machen? Mein Picker, ich war... Das war eine reife Leistung, gut gemacht. Natürlich können Sie trotzdem noch nicht mit uns mithalten. Ja, ja, das wird noch. Wir sind noch, wir sind noch hier, weil ihr erfolgreich wart. Dafür will ich euch danken. Natürlich haben auch wir unsere Teil dazu beigetragen. Natürlich. Wo ist eigentlich Simsala? Wollte er ja nicht auch mit uns feiern oder so? Was mit dir? Sagt was dazu? Nö. Okay, er sagt nie was dazu. Schade. Weil wir wissen auch, oder ich weiß wir auch, durch ein paar Videos von dem offiziellen Pokémon-Youtube-Kanal, dass Marco auch noch eine Story hat, die neu zu diesem Spiel ist, aber ich weiß nicht, wie man die anlockt und ich weiß auch nicht, wie man da reinkommt. Ich habe vergessen, wo wir das war. Hier ist übrigens ein äh, Postfach und hier auch. Und äh, cool, ich entdecke gerade Detailarbeiten. Yay! Ja, wir können wieder in Ruhe schlafen und das haben wir nur euch zu verdanken. Ja, das ist doch nice. ne Pika? Mhm. Ja. Es ist alles wieder gut. ich Danke, Mike. Dir und deinem Team. Das ist schön, dass du uns dankst. Äh, uh, oh, wir haben sehr viel Geld. Hm, ich müsste mal überlegen, was ich so kaufe. Ich gehe mal kurz nochmal zu dir. Vielleicht kaufe ich mir... Was? Finalinsel? Was? Oh, die ist neu. Man weiß nicht, ob diese legendäre Insel überhaupt existiert. Sie schwimmt manchmal vom Horizont und verschwindet dann wie eine Fata Morgana. LOL. Okay, die kann ich einfach kaufen jetzt schon. Ich bin unbedingt vielleicht kaufe ich sogar irgendwas. Ich gucke mal, mal ganz kurz, was es so zur Auswahl gibt. Aber ich habe keine Ahnung, was ich kaufen sollte. Ich könnte mal alle kaufen, so 4 wie gibt es noch 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 und 22. Okay. Ja, dann kaufen wir uns mal die Prachtebene. Die Prachtebene? Genau. -da -da, wir haben wir -da. Duh -duh -duh Immerhin, da ist doch mal was Cooles. So, dann gucken wir uns äh, den Giftzum gleich mal. 7000, obwohl, warte, gibt es nicht noch was anderes, was weniger kostet? Sortieren. Ah, guck mal. Äh, es sind zweieinhalb Seiten, die wir noch nicht haben. Ähm. Mystik-Seeboden, Echohöhle, Plätscherfluss, Drachenzornhöhle, Vulkankrater, Eisschollenufer, Altes Labor, Schildpartei. Was? Schildpartei. Ja, echt? Okay. Äh, und die anderen hier. Ich lese es nicht alle vor. Denn wir wollen noch was in dieser Folge erreichen. Ich weiß gerade leider nicht, wie lange die Folge ist. Das sollte ich vielleicht mal nachprüfen. Äh, sehr, äh sehr professionell. So, also, ich denke mal, wir haben ja jetzt mit allen so mehr oder weniger geredet, deshalb... Ja, machen wir das, was wir normalerweise tun sollten. Ein Retter... Ein, ein Auftrag zum äh, Pokémon retten annehmen. Was macht ihr denn hier? Oh, wie wunderbar, Mike. Endlich kann ich wieder ein Robot Leben für. Danke. Ach, gerne doch. Ihr habt euch also wirklich durch einen Turm aus Wolken gekämpft. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Einfach Wahnsinn. Ihr war absolut unglaublich. Wollt ihr nicht mit mir zusammenarbeiten? <lacht> Vielleicht. Mike, du und der Team, ihr habt euch selbst übertroffen. Tja. Passiert. Ähm, Infobrett, was haben wir denn so? Ja, ja, ja, ja. Okay, ja, okay, ja, okay. <lacht> Einmal mal alles annehmen. Warum nicht? Bjum Du, du, du, du. Oh. Absol? Mein Ding hat mich nicht getäuscht. Ich bin froh, mich euch angeschlossen zu haben. Lasst mich euch erneut bei den Dank aussprechen. Ihr habt die Welt gerettet. Habt dafür als, aus tiefstem Herzen Dank. Ach übrigens, erinnert ihr euch noch damals auf der Flucht euer Versprechen in Arctos? Ihr habt versprochen zu verhindern, dass sich diese Katastrophen wieder ausbreiten. Ihr habt den Einschlag des Meteoriten verhindert. Vielleicht solltet ihr Arctos nun erneut einen Besuch abstatten. Aber nicht nur ihm. Auch Lava, das und Zapdas, das auch wenn ich nichts damit zu tun hatte, ja, statt den drei, statt den drei legendären Vogel-Pokémon einen Besuch ab. Ja, yep, hier ist der Tipp, dass wir mit denen noch mal kämpfen können. Was uns das bringt, sage ich noch nicht. Oh, Verlassene Insel, Kaskadenteich, Wüstenregion, Südhöhle, Nachtlichtruine. Damn, das ist ja ziemlich viel was wir freigeschaltet haben versus was heißt denn versus wird nicht erklärt äh, oder kann ich das noch irgendwie versus was heißt denn das ja auch hm. ich würde uns ich würde mal sagen einer der neuen einer der fünf neuen Regionen oder Dungeons würde ich eher sagen schauen wir uns heute mal an ähm, aber sogar, wie du wie lange die sind ja gut äh, Nehmen wir mal die Nachtlichtruine. Da gibt es sogar einen super Gegner. Das ist unser Team. Doch, ähm. Egal wie sehr ich Meda-Groß mag. Ich mag ihn definitiv nicht so sehr. Wie Magnetilo. Nein, das war ein Spaß, aber wir müssen Magnetilo reinnehmen, denn Magnetilo ist jetzt ein Magneton, Leute! Und er muss einfach rein. Aus Prinzip. Was ist denn das hier? Hä? Okay, da kommt diese böse Musik. Warte, ist ja Giftboden? Was? was? was? Was? Gegner mit Erkenntnis. Das gegnerische Pokémon befindet sich im Zustand Erkenntnis. Das Gegner gelang in diesem Zustand, wenn sie andere Pokémon besiegen. Gegner im Zustand Erkenntnis werden stärker. Also nehmen die vor ihnen nachts. Oh Gott. Oh Gott. Das äh, ist sehr bedrohlich. Oh Gott, sind die stark. Bäm. Oh oh. Oh oh. Ja, ich mache echt wenig Damage. Aber ich habe besiegt. Es war sogar ganz Ja, ja klar, Schuppet. Warum nicht? Und ich weiß, andere sagen zu dem viel Schuppet, aber... Nein. Ich sag Schuppet. Lasst mich. Punkt. Ich will das Pokémon nennen, wie ich es nennen will. Ja. Warte, jetzt merke ich gerade, ich bin noch mit den gleichen Items wie mit wie, wie, wie, wie beim Rayquaza Bosskampf reingegangen. Das heißt, ich habe hier noch all meine Beleber-Sachen. <lacht> oh. U2. Um, äh, wollen wir mal gucken, vielleicht gibt es hier irgendwas besonderes. Vielleicht kann man hier irgendwas besonderes farben Vielleicht gibt es hier ja einen, äh, einen Entwicklungsstein. Gibt er jetzt diese neuen Entwicklungssteine? Und äh, von denen brauchen wir vier, um Pikachu weiterzuentwickeln. Normalerweise braucht man zwei, aber bei einer. Wenn man ein Pokémon schon entwickelt hat, Pikachu ist ja eine Weiterentwicklung von Pichu, ähm, Dann muss man vier machen, statt zwei wie vorher. Das heißt, bei einem Pokémon. du, Was? Warum kann ich hier angreifen? Was? Moment mal, warum ist meine AP leer? Das kann doch, das kann gar nicht sein. Hm? Okay, ja, ich rush einfach durch. Keine Lust, komm, ist egal. Wir rushen durch. Fluch bitte nicht, Fluch bitte nicht, Fluch. Ah Gott, nein, nein, <lacht> ja, komm, Billy haben. lass es einfach weggehen. Dun, dun, dun, dun, dun. Was ein Desaster hier. Ich kann nicht immer B drücken. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist vom Spiel oder so, aber manchmal funktioniert es einfach nicht. Okay, wie auch immer. Da habe ich Elixir. Ich habe es gerade nicht gesehen. Sorry. <lacht> aber ich würde sagen, in den nächsten Folgen gucken wir uns mal die neuen Dungeons an. Und ich kann euch sagen, es wird nicht mehr langweilig. Also es wird nicht noch langweilig oder so. Es gibt noch viel zu erkunden. Und ich bin so froh, dass wir dieses Pokémon, dieses Ninja-Turm nicht als Gegner hatten, weil soweit ich weiß, konnte man gegen das Vieh, konnte man das Ding antreffen im Himmelsreich. Zumindest hatte ich das so in Erinnerung noch und ich bin froh, dass ich äh, das nicht hatte, diesen Auftritt. weil das wäre schwer gewesen, weil ihr seht ja, ich kann es ja nicht angreifen. Es ist nämlich eins der wenigen, es ist das einzige Pokémon, was du nur mit einem bestimmten Typen oder wie in diesem Spiel aber mit Items angreifen kannst. Lass mich ich ich glaube auch Geist. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie man das angreift, aber. Normale Attacken, die wir zum Beispiel haben, das bringt nichts. Das bringt nichts. Schuppet könnte äh, könnt vielleicht, aber. Was, sag ich auch schon nee, Ich sag trotzdem Schuppet. Lass mich. Ich bin da Schuppet gewöhnt. Ich habe keinen Bock auf Schuppet. Mein Gott. Ah, komm, ich bin gerade ist egal. Was? Warte, was? Oh lol? Das sich mega entwickelt. So, das heißt hier kann man mega entwicklungen äh, freischalten? Oder was heißt das? Ich weiß, ich weiß wirklich nicht, wie das funktioniert. Als ob oh, Schuppel es auch. Schuppel soll sich erstmal entwickeln, dann kannst du nämlich ein äh, Mega-Banett sein. Jetzt haben wir hier irgendwo ein Mega Zuberiss rumlaufen. Ist es das? Okay, was auch immer es war, ist es ist tot. Oh Gott, hinter uns eins. Was ist denn hinter uns? Oh Gott, nein, Magneton! Was ist denn da? Ich sehe es nicht. Okay, es ist tot. Wie auch immer, wahrscheinlich war er irgend so ein Mega Pokémon. Keine Ahnung. Oh, ein Traunfugil. Ich mag das Pokémon sehr, aber du musst erstmal gehen. Was macht Pikachu da eigentlich? Verdammt, die sind hier echt stark. Lade, das noch... Oder was macht Pikachu da? Da ist noch ein Pokémon. Hä? Was ist denn da? Was war denn da? Okay. Wir werden es nie herausfinden. Ist wahrscheinlich auch besser so. Hier ist endlich die Treppe. Dun, dun. Komm schon, ich will einen Preis haben. Spuk... Oh, nö. Hatte eine Erkenntnis. Warum heißt das Erkenntnis? Ich hoffe, die mega -Entwicklungen heißen auch Mega-Entwicklungen, nicht äh, erkenntnis bisa -Flora oder was auch immer, Alter. Nee, bitte nicht. <lacht> das könnt ihr mir nicht kaputt machen, du. Da blöd. Oh, ein Zubris. Ich mag Zubris sehr. Ja. Ist auch zufällig das liebes Pokémon von meinem Bruder. Also, ist ein sehr besonderes Pokémon auf jeden Fall. Oh Gott, ja, wir sollten definitiv aufpassen, was wir machen. Oh Gott, nein, nein, aua, verdammt. Warum benutzt meine meine Belieber? Samen müssen so günstig, so smart, aber egal. Aber die, die, die sind nicht, die sind nicht äh, kommen, die sind schon mehr oder weniger selten. Vielleicht war aber auch der allgemeine Fehler, dass wir hier schon in diesem Dungeon reingegangen sind. Dumme B-Taste. Taste? Ich bin dumm. Ähm, wir haben noch ein paar Belebersamen, aber ich würde das nächstes Team Beleber Orbs gerne verwenden, wenn es möglich wäre. Ist egal. Einfach ignorieren. Ist egal. Nein, ist egal. <lacht> Was? Oh. Okay. Ein skorglo ist das. Oder skorgro, Wie auch das heißt, keine Ahnung. Ähm, aber interessant, das Ganze hat sich hier geändert. Du, du, oh nein, mega Banet. Ah, ihr seht auch unten äh, unten rechts, mega Entwicklung. Immerhin keine erkenntnis Banet form Alter. Gott, seid ihr stark, Mann. Warum seid ihr alle so stark? Shit, nein. Verdammt, Mann. Dass sich jetzt auch noch mega entwickelt oh, das die pokémon die mega wegen sind echt nice aus ich sterbe einfach instant man kennt's so du setzt erstmal Team ein Teambeleber ob auf ein warum ist die da oben na vielleicht besser so mm -hmm. So, ihr müsst mal alle wieder eure Sachen anziehen. So. Okay, weiter geht's. Waren wir schon mal in so einem Gebiet? Nein, oder? Ein Skorgro. Könnten wir doch mal einen Apfel geben. Aber er freut er sich schon wieder. Du kannst uns ganz gerne mit uns abhängen, du. Kein Problem, kein Problem. Keine Ahnung, was für eine Fähigkeit du hast, aber schon mal was cooles. Oh oh. Oh nein. Warum killen die sich gegenseitig? Oder warum haben auf einmal so viele diese besondere Gabe, diese besondere Erkenntnis? Und wie kriegen wir diese Fähigkeit, dass wir einfach ein Pokémon besiegen und sofort eine mega entwicklung bekommen? Wie funktioniert das? Wieso ja, kann ich das nicht machen? Ich würde das auch machen können. Oh ne, beep schaffst du das ihr nice. gesagt reicht äh, bis äh, 10.000 meilen nice wo ist der ausgang man ihn dann auf jeden fall noch in dieser folge zu ende das ist mir egal wie lange das jetzt geht wir machen noch zu ende Geht ja nur bis U15, von daher. Aber was kriegt man denn für diesen Dungeon? Oh nein! Warum ist der Supergegner da? Das ist überhaupt nicht gut, dass der Supergegner da ist. Oh nein, Spiegelcape. Bis dich! Oh Gott. Aber wir machen ziemlich viel Damage. Das ist gut. Leider kein shiny wohl genau. Die, die können ja äh, sehr gut Shiny sein, die Supergegner. Bam, bam, bam, bam. Oh, gut gemacht, Leute. Echt gut. So. Dann wollen wir noch mal die Treppe suchen. Oh Gott, das ist ein Gegner. Was ist das? Ist das ein Vulkan Vok gewesen oder was war das? Was, Nachtnebel? Ey, ruft mal alle zur Seite. Okay, was auch es war, ist tot. Und hier schläft ein Pokémon. Das ist auch besser so. Dun, dun, badam, bam bam, bam, bam, bam. Lassen mich in Ruhe... Dumm, dum, Uh, dum, dum, dum. oh, ein Retter. Das ist doch cool. Das können wir auch mal wecken. Hätte ich einen Apfel? Ich hab nichts gesagt. Super. Uh, oh, ein Zuberis. Aber oh, habt du. Oder willst du uns nachjoinen? Du kannst du uns gerne reinjoinen, ne? Komm, join uns. Yes! Cool, Zuberis. Das ist doch cool. Oh, hi, Traumvogil. Ich habe immer gehört, das Pokémon heißt Traumfugil. Aber es ist ein, nicht ein M, sondern ein N. Ein Traum. Nicht ein Traum. Ich dachte immer Traum, weil es ist ja ein Geist-Pokémon. Und äh, hat ja mit Träumen zu tun, das Pokémon hier. Aber nö, Traum. Traum, nicht Traum. Oh nein, das hat eine mega Entwicklung. Oder eine Erkenntnis. Ich finde es immer noch lächerlich. Eine Erkenntnis, oh mein Gott. Ich kann äh, alles sehen und riechen. Ich habe ein Erkenntnis. Äh, was? Oh, äh, wen killen die denn da immer? Killen die sich gegenseitig oder was? Müsst das mal Live-Action sehen. Wen die da killen, wenn das nicht wir sind. Wangenrubler. Ja, ich weiß nicht, ob Wangenrubler so gut ist. Aber ich sollte es definitiv... Ah, okay. Ne, Wangenrubbler ist eigentlich äh, nicht immer das Richtige zum Einsetzen, aber passt schon. Ähm. Du du Oh, ist hier etwa der Ausgang? Nein, natürlich nicht. Wo ist denn der? Hier? Auch nicht. Oh Gott. Da war noch ein... Oder? Nee, egal. Hier ist es. Okay. Warte, da ist ein... Rettan. Egal. Gehen wir weiter. Wir haben eh schon genug Pokémon bei uns hier. Da ist noch ein Banette. Wenn das eines von uns killt, dann ist er äh, sehr kritisch. du. Was war das denn gerade? Ich guck mal, was da unten steht. Trauen für Gesetz Gegenstoß ein. Also irgendwie greift das ja an. Achte mal unten, was da steht. Ach, ich merke gerade, ich nehme voll viel Hunger wegen meinem Ring. Deshalb ist nicht so gut, dass ich Pikachu spiele. Ich muss es gerade. Ja gut. Hat denn niemand gesagt, dass ich auch mit, nicht mit Magneton spielen kann. Null. <lacht> äh, nein. Nein, kein, kein Samen. Sondern wir benutzen... Alle bekommen hier eine Erkenntnis. Ist es nur für Dungeon-Exklusive? Also, dass nur manche Dungeons so sind. Oder sind alle Dungeons jetzt so? Ah, wir haben unsere Items nicht gehabt. Ja. Team b orb Wie du jetzt dahinter? Ne, hier. Okay, ich check's immer noch nicht. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. So, ihr macht euer Ding, ne? Ich werde erstmal... Ach, er ist schwer ausgerüstet. Okay. Na, komm mal, her, ja, du. Warum kann ich nicht angreifen? Ich habe doch AP für niep Oder nicht Oder was? Rasierblatt? Rasierblatt war es ne? Ach, wie immer. Keine Ahnung, warum es nicht geklappt hat. Du, du, was? Wen hat es, das er umgebracht? Egal, gehen wir einfach weiter. Ignorieren wir alles. Äh, verdammt, das ist kein guter Ort. Oh Gott, da ist ein äh, Mega-Zuberis. Okay, du nicht. Du bist kein Mega-Zuberis. Du kannst wieder gehen. Zack. <lacht> Ey, was willst du? Guck mal in die Augen so. Das ist äh, unfreundlich. Da ist es. Das Mega-Zuberis. Was? Oh, Schutzschild. Oh, verdammt. Egelsam. Und oh, ich bin tot. Da kommt die Hatschuhe, wir tauschen. Ist das hin? Bam! Oh! Lol! Ja, oh, den, den, den, den. Nee, egal. Ich sage einfach mal immer ja. Kann nicht schaden. Und wetten hier ist jetzt auch nicht. Wo waren wir denn noch nicht? Ganz rechts waren wir noch nicht. Klebefalle. Oh, oh. Jetzt habe ich leider geskippt, was das macht, aber ist noch egal. Warum liegt hier einfach so ein Traunfilm rum? Uh, Schattenstoß. Cool Attacke. Oh, wir sind leider alle jetzt down gepusht worden. Das ist nicht gut. So, zack, haut mal alle ab bitte. Oh, verdammt. Weiter, einfach weiter. U10. Uh, Die nächsten Folgen werden definitiv länger, denn ich möchte ungern Also zumindest original geplant will ich ungern Uh, mehrere Folgen für einen Dungeon brauchen, sondern einen Dungeon in einer ganz Folge schaffen. das? Ähm, hm? Die Musik, die kenne ich doch. Aber ich weiß gar nicht, welche Musik das ist. Und dieser Ort, der, der kommt mir auch bekannt vor. Ist das vielleicht ein Late Game Dungeon? Also ein Late Post Game Dungeon? Der hier aber den Palette bekommen hat. Und ich check erst jetzt, dass oben rechts nicht äh, steht APO, sondern AP0. Verdammt, Mann, was ist denn das hier? Dreh dich dahin und benutzt das Item. Okay, das ist, das ist echt schwerer als ich dachte, muss ich zugeben. Oh, Magneton ist da, äh, Magneton ist da hinten. Ich muss mit dieser Knast spielen. Na ja, komm, einfach drauf. Einfach drauf. Warum aber sie bleibt? Nein. Äh. Ja, ist eine gute Idee, mich zu heilen. Mach das mal. Juwelenkraft. Ja, yes, ist daneben. Bam! Geht doch. Boah, diese, diese Erkenntnisentwicklungen von den Gegnern, ne? Die nerven. Ich sag's euch, wie es ist. Es, es nervt. It is annoying. Und ich mag nicht annoying. Also go die. If I find dich, dann bist du tot. Superlich. Und ich äh, mach dich herzlich zum toten äh, zu <lacht> Oh Mann. <lacht> Game! Okay. warum ist Gengar hier tastfluch guck mal hier man kann so sehen was sie haben das habe ich nie gecheckt ähm, das ist jetzt gerade nicht gut ähm, wechseln wir mal ich kann nicht wechseln okay dann greifen wir voran hm, hm, hm, hm, hm. igelsam muss ich immer mal verlernen, weil ihr seht da es macht fast gar nichts ich krieg nur 5 kp die runde das ist nichts. da kannst sie sonst wohin stecken, du brauchst du nicht. Äh, KP-Knappheit. Ja, wenn du Bock hast. Oh, ist besser so gewesen, weil gibt es anscheinend zwei Büsse in diesem Dungeon. Ohne dass ich es wusste. Oh Gott. Da krieg ich jetzt langsam Angst. Nein, nein, nein, lass mich nur. Ich kann nicht fliehen. Ich kann nicht fliehen. Warum kann ich nicht fliehen? Egal. Angriff. Ich mach nicht wenig. Oh, ich bin tot. Hm. Mm, mm, mm, mm, mm. Oh, der kriegt auch eine Erkenntnis, Digga. Ein Bossgegner kriegt eine Erkenntnis. Was, aber ein Schatz gefunden? Was meinst du? Achso, Pikachu hat äh, Hunger, deshalb. Mach mal so. Zack. Okay, einer von uns beiden würde eh sterben. Oh Gott, das ist jetzt riskant. Orb einsetzen, ganz schnell, ganz schnell. Teambeleber Orb. Zack. Am besten. Ja, genau. Perfekt. Bam. Bam. Bam. Und da geht, geht. Nicht down. Super. Nein. Lass Magneton sterben und dann wieder. Item. Ja, genau. Und jetzt. Äh, nein. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Warum? Ich verstehe es nicht. Uns Angriff. Angriff. Warum haben wir so wenig Damage? warte, der sich, äh, sich gebufft hat. Boah, die sind richtig krass stark. Wir müssen viel mehr trainieren. Nein, nein, Mega Gänger. Oh Gott. Wo ist der? Ich würde es gar nicht wissen. Ich krieg... Alter, ich habe Albträume von Mega-Gänger-Digger. Nein. kill es doch. Geh doch mal den Boss-Gegner hier. Yes. Geh doch. Ja, nimmt das Geld auf und dann hauen wir ab. Schnell weg hier, bevor uns äh, Mega-Gänger vor die höchsten Tritt. Ja, ist mir egal, was er da macht. Ich mache da nicht mit beim Kampf. Du, du, du, du, du. Ein Apfel, das können wir pieken theoretisch mal geben ich glaube Gengar ist links deshalb gehen wir hier lang aber es bringt uns nicht also gehen wir wieder zurück und Bam Gengar Wetten ja. Gengar ist hier was habe ich gesagt was habe ich gesagt <lacht> und ich werde jetzt nie wieder gegelsamen ein es bringt nichts die Attacke ist zu schwach mittlerweile kannst du nichts benutzen man kriegt nur pro Runde 5kp 5kp ist nichts das ist nichts da will ich lieber nichts bekommen als 5 kp in jede Runde. Ja. Da mache ich zumindest Damage. Nice. Äh. Noi. Noi. Yes! Für Gänger braucht man nämlich auch ganz viele äh, von Apollo zu Gänger braucht man ganz viele Steine, deshalb ist perfekt. Nice. Äh, Magneton, möchtest du dich vielleicht auch mal hier aktiv äh, mit uns halten? Mach dieses Ding da weg. Das kann nichts. Komm, kill it. Nice. Oh, oh. Hau ab! War ja klar, ey. Verdammt, ich muss wieder fahren gehen. Das heißt, Illusionshülle hoffen, dass die mal erscheint wieder. Pikachu, level up! Geil, level 34. Und ich weiß, ich kann mich schon zu dieser Flor entwickeln, Leute. Ich weiß, ich will es aber noch nicht. Wir machen das später. Zusammen mit Pikachu will ich mich entwickeln. Zur letzten Entwicklung. Ladungsstoß kann wer entwickeln, lernen. Ach, Pikachu. Fügt einen Gegner im Raum Schaden zu und versetzt sie manchmal in Paralyse. Äh. Macht Wagenrobler weg. Wagenrobler ist doch nicht so geil, wie ich dachte. zumindest nicht in diesem Spiel. Okay, rein da, rein da, weg hier, weg hier. Oh, 13, wir sind hier fast draußen. Flummel! Oh mein Gott, Flummel ist so süß. Ich brauche das. No. No. Hört auf, euch gegenseitig umzubringen. Das finde ich nicht nett. Würde ich so oder so nicht nett finden. Egal, ob da jetzt das oder das. Aber ah, warte. Ladungsstoß ist doch eine Weitattacke. Ist ja geil. Das ist ja richtig geil, du. Ist es down? ist down? Es ist down. Okay. Da unten ist das Pokémon. Ich gebe dir einen Apfel. Ich will dich haben. Bitte sag mir, ich habe genug Platz. Bitte. Bitte. Nein, es bringt dir nichts bringen. Nein. Nein. Ah! Ey, äh. Was könnt ihr denn alle. Ich seid ja seltsam. Was kannst du denn. Äh. Das kann Spuk. Ihr seid beide seltsam. Ähm. Ja, dann können wir doch keinen Flummel haben. Jetzt habe ich extra. einen Apfel verbraucht. Naja, wir haben Pokémon gerettet. Da können wir uns besser fühlen. Da gibt Pikachu gut nach vorne und macht die Attacke super cool. Röntgenbrille, ihr ja, Träger ist in der Lage zu sehen, wo sich Pokémon Items auf der Ebene befinden. Ach, das habe ich doch früher mal in ganz vielen Tutorial Videos gesehen, das Item. Das ist wichtig für irgendwas. Äh, ja, behalten wir mal. ist na, wie geht's du, Bruder? Zack, bestein easy. Bam bam. Bam bam bam bam Oh Gott, ein Gänger. Oh nein. Oh no, not again! Nice, es ist paralysiert! Und nochmal! Geil! Magneton! Level 32! Oh Gott, ich sehe schon, die Folge ist sehr lang! I know, Leute! I know! Aber! Passiert! Wie gesagt! Es gibt längere Folgen jetzt! Komm schon, wo ist der Ausgang? Was? Ich war doch jetzt schon überall, oder nicht? War ich noch nicht überall? Ah, ne, einer Raum war noch nicht. Hier links. Links von mir, hier. Natürlich ist hier. Oh Mann. Okay, letzte Ebene. U14. Oh, wir haben es geschafft. Lull. Oh, Schätze! Uh, uh, uh, uh. Matchbombe TM. Finsteraura TM. Standpauke. luxus Wirbler? Pff. Ey, Pikachu, guck mal hier. <lacht> Obwohl, nein, die brauchen wir noch. Äh, die tauschen wir aus gegen die andere. Das ist, glaube ich, für mich persönlich besser. Oder ich finde es persönlich so besser. Wer immer. Okay. Das war dann die Nachtlichtruine. Das war unser Preis. Vier TMs. Eine weitere Truhe. Und was da jetzt drin ist, sehen wir: Regenbogengummi. Regenbogengummi. Die X-Gummi ganz neu und das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. So wie Schuppe, da war yay. Du kannst gerne join, so wie alle anderen jetzt. Ja, ich drücke jetzt auf A und dann, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Messung da lassen und irgendwo hier draufklicken, dann kommt ihr bestimmt zu einem neuen Video oder so. Muss ich mal machen, gucken, wann ich das mache. Ich bin ja immer faul damit, mit den Endcards, aber ja. Danke fürs Zuschauen zu sehen. alles und dann sehen wir uns. Yeah, cool, yo.